Hallo liebe Astrologie-Interessierte und Zuschauer meines YouTube-Kanals. Auf vielfachen Wunsch biete ich nun auch ein schriftliches Geburtshoroskop für euch an. Darin erfahrt ihr die genauen Positionen und die Bedeutung aller wichtigen Planeten und Faktoren eures Horoskops, mit der Deutung von Chiron und Lilith. Das Geburtshoroskop ist auch ein guter Begleiter für euch, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut. Ihr erhaltet es als PDF und es umfasst 45 bis 50 Seiten zum Preis von 39,90 Euro. Den Link zur Bestellung packe ich unten in die Videobeschreibung oder ihr klickt auf die Infokarte hier. Ich wünsche euch spannende Erkenntnisse mit eurem Geburtshoroskop.